Weg zum Hof Scherer, etwas seitlich rechts von der Straße. Weiter zum Hof Kaltenreiter und den kleinen Sattel hinauf. Hinunter zur Langlaufneupe Richtung Schwarzwaldel. Auf der großen Wiese die Langlaufläufe bei der Stange nach links verlassen. Weg zwischen Wald und Zaun. Eine weitere Wiese müssen wir Richtung Schwarzwald-Eck Blick zurück, Hochstand. das private Schwarzwald Eckhaus mit schöner Aussichtsterrasse Weiter Wer zu Schwarzwald -Spitze will. Weg über Waldhaus auf die Kierensteiner Öde. Blick zurück Waldhaus. Am Ende der Wiese gibt es eine Abkürzung wild durch den Wald zur Stierweide. An der Stierweide angekommen, folgen wir den Traktorspuren oder gehen links einen kürzeren Weg steil den Hang hinauf. Wenn die Traktorspur nach rechts dreht, lassen wir diese nach links und gehen einen Fußweg weiter. Die Kiensteiner Öde kommt in Sicht. Die Kirnsteiner Öde mit Gipfelkreuz und Gipfelbuch. Achtung, jenseits des Zaunes ein Steilabfall. Abstieg über den Gipfelhang. Abstieg über den Gipfelhang zur verschneiten Hütte, wo eine Vorstraße einmündet. Wir nehmen die Vorstraße bis zu den Langlaufleuten, gehen auf diese über den Hof Scherer zum Hof Schönbodner und können dann noch die Ebenwaldhütte besuchen.